Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag den Rötscher Videos mit echtem Mehrwert. Heute geht es ums Thema der digitalen Kurse, wie kann ich gute digitale Kurse erkennen und wenn dich das interessiert, dann bleibe jetzt dran, gleich nach dem Intro geht's weiter. Heute mal komplett hinten und vorne in grün soll ja auch nicht immer nur mit Greenscreen funktionieren, sondern eben auch mal ein bisschen was anderes sein, damit auch mal was anderes sieht. Und heute geht es ums Thema digitale Kurse. Ich hatte das ja schon mal ein bisschen aufgenommen zu diesem Thema, die digitalen Kurse wie kann man verkaufen und möchte heute auch ein bisschen darauf eingehen, wie man eben solche digitalen Kurse auch in der Qualität entsprechend erkennen kann. Und darum geht es heute. Es geht vor allem darum, diese Kurse dann auch ein bisschen zu, ich sage mal eruieren, auch die Spreu vom Weizen zu trennen und dazu gibt es ein paar Dinge die ich dir gerne ans Herz legen möchte. Zum einen natürlich mal die komplette Webseite, also schau vielleicht mal ins Impressum rein von dieser Webseite, wenn du irgendwo ein Angebot siehst, was äh, zu deinem Thema passt und äh, schau mal, wer steckt überhaupt dahinter, das ist schon mal ein Punkt, dann kann man je nachdem, wenn eine Firma eingetragen ist, bei mir ist das zum Beispiel so, dass äh, auch der Link direkt in die in den, in den Halsregistereintrag führt und man kann dann dort nachschauen, wann diese Firma gegründet wurde und so weiter. Also da findet man dann auch die entsprechenden Informationen. Und dann ist man schon mal sicher, dass man unter Umständen mit der richtigen Person zu tun hat, nämlich der, die dieser Firma gehört. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie es ausschaut, wenn jemand sich als Experte schimpft. Ich sage bewusst, schimpft, weil Experte ist man wirklich nur dann, wenn man schon seit Jahren in einem Bereich irgendwo gearbeitet hat und da wirklich ein Top-Wissen aufgebaut hat und das von der Pike auf kennt, zum Beispiel, oder sich entsprechend, äh, ich sag mal, <lacht> über zehn Jahre im in diesem Job oder in diesem Bereich mit beschäftigt hat und wirklich nur in einer einzigen Branche entsprechend der, ich sag mal, der absolute Spezialist ist, dann darf man sich sehr wohl Experte schimpfen oder wenn man zum Beispiel sagt, ich bin Experte für Facebook-Ads, Werbung für Tourismus. Dann weiß man ganz klar, okay, der macht eigentlich nichts anderes als Facebook Werbung für Tourismus. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ob jetzt vielleicht äh, jemand, der ein Produkt verkaufen möchte, ein digitales Produkt verkaufen möchte, dann auch einen Kurs bei dieser Person buchen sollte, weil die äh, Expertise ja eigentlich eher auf, die, äh, auf das Business von ihm dann entsprechend geschnitten ist, das heißt halt eben für diesen Tourismusbereich und nicht unbedingt für mein Produkt, was ich jetzt digital anbieten möchte. Dann gibt es natürlich noch die Leute, die sagen, ja da gibt es äh, 5 Milliarden Tausend Videostunden bei mir auf dem Portal jetzt für nur 50 Euro statt zig Milliarden Tausend Trillionen äh, Schweizer Franken oder Euros. Äh, wenn ein Angebot und das kann man nicht nur bei digitalen Produkten so nennen, sondern wenn ein Angebot so gut ist, dass es, äh, ich sag mal, eigentlich fast zu schön ist, um wahr zu sein, dann lass bitte die Finger davon, weil grundsätzlich stellt sich mir dann die Frage, wenn jetzt ein Angebot so dermaßen billig ist, äh, warum war das vorher teuer? Also gab es denn da wirklich Leute, die äh, das gekauft haben, teurer und falls ja? Äh, wurden die vielleicht verarscht? Jetzt? Also ganz ehrlich, wenn ich irgendwo einen Kurs sehe, für den ich, äh, sag mal, vorher irgendwie 300 Euro bezahlt habe und den jetzt für 50 Euro bekomme, hmm, da stellt sich mir dann schon die Frage, wurde ich da nicht ein bisschen abgezockt oder war der Kurs vielleicht gar nicht mal so viel wert? Ist also auch noch ein Indiz. Dann zum Thema Rabatt ist es immer so, also ich sag mal, wenn man einen Lounge macht von einem äh, Kurs, dann kann man durchaus mal so ein, so ein Einsteiger-Rabatt geben, so vielleicht 30, 40, maximal 50 Prozent und das dann aber auch ganz klar limitieren und danach wirklich keine Angebote mehr machen für diesen Kurs, weil sonst fühlen sich die anderen, die dann den Kurs für den vollen Preis äh, entsprechend kaufen, ein bisschen verarscht. Und wenn ein Kurs schon mehrere Monate dann, äh, ich sage mal um 30, 40 Prozent oder noch mehr Entsprechend äh, schon herabgesetzt ist, dann frage ich mich, hat die Person vielleicht einen Fantasiepreis aufgestellt, um ihr Angebot äh, so weit runterzudrücken, dass jeder sagt: Boah, das muss ich haben, das muss ich haben, kostet ja jetzt nur 30% von dem, was eigentlich. <lacht> Hui, ist ein bisschen trocken, habe gar kein Wasser hier. Durchhalten. <lacht> Nein, kein Corona, <lacht> ist nur ein bisschen trocken hier und der Punkt ist, den man äh, sich da definitiv ein bisschen fragen könnte, wieso ist das so billig, äh, ist es nichts wert oder hat es äh, viel zu wenig Wert? bekomme ich auch wirklich das, was ich da erhalte und äh, da könnte ich mal ein bisschen recherchieren im Internet. Gibt es denn von dieser Person überhaupt irgendwelche, ich sag mal einen Fachbeitrag oder einen Blog, der geschrieben wurde oder gibt es wirklich nur diese eine Seite, wo die Person jetzt so, so ein Produkt erstellt hat, äh, einen Online-Kurs und diesen Online-Kurs dann auch entsprechend äh, herausgegeben hat. und äh, da kann ich natürlich schon davon ausgehen, wenn ich da nichts finde, dass das halt einfach irgendwie so eine Eintagsfliege ist. Wo man ein bisschen aufpassen muss, weil ich habe jetzt auch jemanden kennengelernt, die Person ist 21 Jahre jung, ist absolute Top-Spezialist in seinem Bereich und äh, kann das auch definitiv belegen, weil er hat eine Ausbildung aus diesem Bereich, wo er dann jetzt äh, die Kunden berät, entsprechend gemacht. Das heißt, er kennt das Business, das ist nämlich das Wichtigste an der ganzen Sache und bietet jetzt eben auch diese Dienstleistungen an, macht aber keine äh, digitalen Online-Kurse, so in dem Sinne, dass er allen erzählt, wie das funktioniert sondern macht das einfach als äh, Beratung. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ich habe schon äh, tausende Kunden und tausende Euros und drei Milliarden Umsatz gemacht mit meinen Facebook-Ads, ja, also. Ich habe auch schon ein paar Tausend Euro Umsatz gemacht mit den Facebook Ads, aber das heißt noch lange nicht, dass ich Spezialist bin für alles und überhaupt und sowieso. Bei mir ist das immer extrem viel Arbeit. Ich muss mit dem Kunden mich äh, zusammensetzen und muss herausfinden, was, was sein Business genau, äh, was, was sein Kernbusiness ist, wie das funktioniert, wie das Produkt auch funktioniert, wie die Dienstleistung funktioniert, was dahinter steckt. Äh, also ist schon ein bisschen Arbeit, die ich da hineinstecken muss und eben entsprechend auch äh, den Kunden dann äh, beraten und die Zielgruppe erstellen. Weil äh, jede Ad oder jede gute Ad ist im Prinzip nichts wert, wenn sie der falschen Zielgruppe ausgespielt wird. Das sehe ich leider bei Facebook auch immer wieder. Und da kommt mir dann schon der Verdacht auf, dass die dort mal ein bisschen, äh, ja ich sage mal, vielleicht so das eine oder andere größere Projekt gehabt haben, die dann von der Firma irgendwie mal eine halbe Million zur Verfügung gestellt bekommen haben für Ads zu machen und vielleicht auch die entsprechenden Videosequenzen oder Fotos und so weiter und dann konnte die Person mit dieser halben Million entsprechend eine eine Kampagne fahren und das dann eben so angegeben hat und gesagt ja wir haben schon Millionen Umsätze gemacht und wir sind die absoluten Ads-Spezialisten auf Facebook und äh, das kann man schlichtweg nicht für jede Branche sein, weil äh, jede Werbung, die man dort schaltet, ist wieder individuell, man muss wieder schauen, welche Branche, welche Zielgruppe und so weiter. Und wenn ich noch äh, eins oben setzen darf, dann sind es diese, diese Webinare, die man äh, besuchen kann und zwar diese automatisierten Webinare. Man sieht das sehr oft, wenn zum Beispiel jetzt die nächste Stunde oder die übernächste Stunde ein kostenloses Webinar, eine ganze Stunde Wissen äh, verteilt wird und dann geht es meistens 20 Minuten um das eigentliche Wissen, also so ganz, ganz, ganz, ganz wenig und der Rest ist eigentlich Verkaufen der Dienstleistung drumherum und wenn dann in diesem Webinar auch noch angeboten wird, dass du diese Dienstleistung oder dieses Produkt oder was auch immer jetzt und nur jetzt, das ist ganz wichtig, nur jetzt, weil du hier in diesem diesem Webinar drin bist, entsprechend günstiger bekommst, dann ist das wahrscheinlich auch nicht so viel wert und ich habe mir solche, solche billigen Kurse, ich muss wirklich sagen, billigen Kurse auch mal angeschaut und musste wirklich feststellen, also da wird an Qualität wird überhaupt nichts äh, geschraubt, da gibt es irgendwelche komischen Leute, die dann mit, mit so einem, so einem komischen Headset hier. Uh, gut, das ist jetzt fürs Telefon, ne? aber da haben wir auch, uh, da habe ich ja mal Tests gemacht mit den Videos. Uh, hier mit einem solchen uh, Headset ist es nicht schlecht, aber es ist eigentlich mehr was zum Telefonieren und nicht uh, wie das hier uh, mit einem uh, richtig tollen Mikrofon entsprechend den Kurs erstellt wurde. Uh, dann ist es auch nicht so schön zum uh, Zuschauen bzw. Zuhören. Also ich hasse Videos, bei denen äh, es so schellt oder auch äh, man das Gefühl hat, man ist am Telefon mit der Person, das mag ich überhaupt nicht, dann hat man vielleicht nicht äh, viel investiert ins Equipment, man äh, hat einfach alles von A bis Z äh, aufgenommen und das dann in 50 verschiedene Teile aufgeteilt, damit es nachher äh, ein bisschen wertiger aussieht. Und ich bin immer so der Freund bei Videosequenzen, wenn es um einen Kurs geht, der dann eben so kleine Stückchen an äh, Videos hat, dass man ein Thema behandelt, dieses Thema nicht so aufbläst, sondern wirklich nur so ein kleines Stückchen rausnimmt und dieses kleine Stückchen dann in einem Video verarbeitet, weil dann ist es einfacher, um später vielleicht nochmal nachzuschauen. Weil so digitale Kurse sollen ja auch immer dazu da sein, um etwas Neues zu lernen. Und Wer mal wissen möchte, wie solche digitale Kurse aussehen können, der sollte sich zum Beispiel mal bei LinkedIn äh, die Premium Version holen oder auch äh, die kostenlosen Videos, die es da schon gibt, äh, sich einfach mal durchklicken, so sehen digitale Kurse aus, da wird wirklich gut erklärt, man kann das gut nachvollziehen, es hat tolle Präsentationen drin, äh, da hat man sich richtig Mühe gegeben und wenn dann die Sachen da einfach nur oder die Videos einfach nur irgendwo aufgenommen werden oder vielleicht man sogar auch nur so ein Pitch von von irgendeinem äh, von irgendeinem Podium, was man mal besucht hat entsprechend oder wo man mal Sprecher war entsprechend aufgenommen wurde und das dann kostenlos zur Verfügung gestellt wird, äh, frage ich mich dann schon, hat das wirklich Sinn? Und ich sage es mal so. Je nachdem, wenn jetzt zum Beispiel jemand zum Thema DSGVO-taugliche äh, Ads anbietet und da auch sagt, du kannst danach DSGVO-taugliche Ads schalten und dann aber auf der eigenen Webseite nicht mal die Möglichkeit besteht, sich zu opt-outen, dann frage ich mich wirklich, ob dann beim Kursbuchen mir gesagt wird, wie ich meine Webseite auch DSGVO-tauglich mache, weil in der Regel ist es ja so, dass ich als Person auf dieser Webseite entsprechend diese äh, diese Kurse buche und äh, DSGVO, ich meine, wir wissen es, es muss sich dran gehalten werden, opt-in muss möglich sein und nicht opt-out. Und ich habe schon Webseiten gesehen, die sich entweder gar nicht drum geschert haben, da etwas zu machen oder das Ganze eben falsch machen, indem sie nicht mal die Möglichkeit des Opt-outs haben, sondern immer noch vom äh, normalen Opt-in ausgehen und sagen, hier einfach akzeptieren, akzeptieren, akzeptieren, aber ich kann sich akzeptieren. Es geht nicht, weil ich will selbst entscheiden, welche Informationen hier weitergegeben werden. Das also eine gute Änderung bei der DSGVO, dass man jetzt endlich bestimmt hat, Opt-in muss möglich sein, dass das auch mal klar definiert ist. Jetzt kann niemand mehr kommen und sagen, ja, ist ja nicht definiert. Das nächste Problem, was jetzt noch besteht, ist mit dem Privacy, also mit dem Datenaustausch von Europa zu Amerika, was ja auch noch ein nächstes Problem darstellt. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall sollte man sich schon ein bisschen die Webseite anschauen von der Person, wo man diesen Kurs bucht. Und wenn man diesen Kurs gebucht hat, sollte es auch die Möglichkeit geben, diesen wieder zu stornieren. Und zwar äh, so einfach wie möglich. Also im Prinzip einfach äh, eine Mail schreiben an die Person und dann kann man diesen, äh, äh, diesen Betrag, den man bezahlt hat, wieder zurückerstattet bekommen. Das ist auch noch wichtig, weil es kann ja durchaus mal möglich sein, dass man was völlig anderes erwartet hat. Ist mir auch schon passiert. Ich habe einen Kurs gekauft, wo ich etwas völlig anderes erwartet habe, was die Person mir dann auch am äh, Video entsprechend gesagt hat und äh, habe dann geschrieben, nee, sorry, äh, das weiß ich alles schon, das muss ich nicht nochmal wissen, gib mir bitte das Geld zurück und siehe da innerhalb von 24 Stunden hatte ich das Geld wieder gut geschrieben. Also zusammengefasst äh, erstens mal Webseite kontrollieren. Wer steht dahinter? Wer kann äh, mir diese Informationen weitergeben? Dann vielleicht auch mal bei Google nachschauen. Gibt es da irgendwelche Fachbeiträge, die die Person äh, geschrieben hat? Dann natürlich auch mal kontrollieren, äh, ist das wirklich ein Experte oder ist der viel zu jung, um mir zu zeigen, wie mein Business funktioniert? Und äh, ganz zum Schluss auch schauen, gibt es da eine Möglichkeit auch den Betrag, den man bezahlt hat, wieder zurückerstattet zu bekommen. Ich meine, ich glaube, es gibt so diese Regelung mindestens 14 Tage oder so. Ich bin da jetzt nicht ganz im Bild, wie das aussieht. Aber jeder, der hier eine Möglichkeit hat, eine Geld zurück Garantie zu geben, das ist schon mal gut, weil dann kann man sich den Kurs mal kurz anschauen. Wenn man sieht, dass der Schrott ist, dann kann man das Geld entsprechend wieder zurückbekommen.